Hör mal, liebe Mami, ich hab mich tätowiert, dann zeig's doch gleich mal Papi, der dir dann eine schmiert. Na so ein Früchtchen, Brombeeren auf cremigem Joghurt, der Joghurt mit der Ecke, der Ecke mit Spaß drin, alles Müller? Oder was?